Learn -tech. Hi, ich bin's, David, der Doktorand, heute äh, an der Selfie-Bude, wo steht es da oben? Take a Selfie, äh, der LearnTech. Ähm, ich war heute Morgen schon auf dem Kongress, sehr coole Keynote zum Thema, ähm, ja, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir was lernen, also wie funktionieren Neuronen, wie funktioniert das Gehirn? Ähm, die Lesson Learned aus diesem Talk, die ich da auf jeden Fall mitnehme, ist Pausen einsetzen beim Lernen. Auf jeden Fall immer kleine Pausen machen und das betrifft natürlich auch das E-Learning. Ganz, ganz stark, weil wir da sehr stark bisher darauf achten, so ja, wir müssen immer Input liefern und wir müssen den Lernenden einfach dazu anhalten, selbst auch mal eine Pause einzulegen und über das nachzudenken, was er eigentlich gerade gemacht hat. Ähm, ansonsten werde ich mir heute ein paar Dinge zum Thema VR, AR anschauen, was ich ja schon angedeutet habe. Äh, deshalb bin ich gerade auf dem Weg in Halle 1 ins Startup-Forum und ähm, bin gespannt, was dort präsentiert wird. So, äh, inzwischen bin ich wieder auf dem Weg in Halle 2, ne? also ihr seht, diese Tipps, gute Schuhe ist tatsächlich wichtig, ähm, die Sache mit den VR-Brillen ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen hier, also ich sehe natürlich einerseits, das ist eine Fachmesse und keine, äh, kein wissenschaftlicher Kongress hier auf der, auf der Ausstellungsfläche, das heißt, die ganzen Leute wollen natürlich primär ihre Produkte verkaufen. Ähm, es Zeichnet sich allerdings so ein bisschen der Trend ab, dass die Leute, äh, also die Anbieter, verstanden haben, dass nicht der, das Tool, was sie anbieten, äh, ja quasi zu perfekten Ergebnissen führt, sondern erst das Tool in den richtigen Händen und mit dem richtigen didaktischen Konzept. Ähm, und das ist eine Erkenntnis, glaube ich, die, ja, die ganz wichtig ist. Da, weil wir können natürlich einerseits Technologie verwenden, aber die Technologie alleine macht ja noch gar nicht ähm, ja, das, das Ding groß oder gut oder also die Welt besser. Sondern das müssen letzten Endes Leute machen, die sich mit den lehr lern auseinandersetzen, die da Einblicke haben, die fundiert auch ergründen, warum gewisse Dinge funktionieren und andere nicht. Und ja, also ich bleibe da dran, VR, AR, 360-Grad-Videos. Sehr spannend, ist gerade im Kommen. Also da gibt es noch viel zu entdecken und zu ja, herauszufinden. Und das werde ich mir auf jeden Fall weiter auf die Fahnen schreiben und mich da ja, auf dem Laufenden halten. So, weiter auf der Messe. Zwischendurch habe ich mir ein leckeres Getränk gegönnt, nämlich einen Blended Daiquiri. Ähm, weil ich ja Blended Learning mache. habe ich gedacht, das probiere ich mal. Waren ein paar interessante Zutaten dabei, hat aber sehr, sehr gut geschmeckt. Sah auch ganz cool aus, schön grün. Also auf Messen gibt es tatsächlich auch äh, sehr leckere Sachen. Also für mich ist die LearnTech jetzt vorbei. Ich ähm, verlasse gerade das Messegelände bzw. die Ausstellungsflächen. Äh, ich äh, hatte jetzt tatsächlich am Ende noch einmal, wow, ist das hell. Ähm, ja, die Möglichkeit, mich mit äh, ja, Experten im Thema VR/AR auszutauschen, das war ziemlich cool, ähm, denn äh, da bin ich auf einige Dinge gestoßen oder auf Dinge aufmerksam gemacht worden, die glaube ich, mich ziemlich weiterbringen können. Es gibt wohl einen Arbeitskreis AR VR Learning in Potsdam. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu wild. Ansonsten muss ich das alles nachher nochmal aufnehmen. Also insgesamt LearnTech vorbei. Wahnsinnig viel gesehen. Viel Neues gesehen, auch viel Altbekanntes gesehen. Ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche nochmal so eine kleine kleines zusammenfassendes Resümee äh, in die Kamera sprechen, was ihr dann auch hier auf meinem YouTube-Channel sehen könnt. Ähm, für heute bin ich auf jeden Fall noch mal zufrieden mit dem, was ich ja, in Erfahrung gebracht habe und gesehen habe. Von daher war es für mich äh, auf jeden Fall ein erfolgreicher Messe und auch ein erfolgreicher Kongressbesuch. Äh, wie gesagt, in diesem Sinne gibt es dann von mir noch mal eine kleine Zusammenfassung, wenn ich mir das alles noch mal, auch meine Notizen, die ich gemacht habe, durch den Kopf gehen habe lassen. Bis dann. Ciao.